Grenzen der alternativen Energieträger, Teil 2. Also es geht darum, die Grenzen der alternativen Energien, also ich habe Ihnen gesagt, das Energiekonzept 2015 sieht eigentlich vor, Kohle oder CO2 zu eliminieren und man hat noch etwas raufgepackt. die Atomkraftwerke abzuschalten. Die Atomkraftwerke stoßen kein CO2 aus, also mit dem Reduzieren der Atomkraftwerke beeinflusst man das Klima null und nicht, also man verquickt jetzt zwei Dinge miteinander. Und die Frage ist, ist eine Vision oder eine Illusion das Ganze? Die Folie habe ich Ihnen schon gezeigt, aber ich möchte jetzt auf etwas hinweisen. Das ist eine Kopie aus dem Abstimmungsbüchlein, das wir bekamen. Und da steht drin, pro Haushalt mit vier Personen kostet die ganze Übung 40 Franken im Jahr. Ja, wer will da schon Nein stimmen? Also das ist unmöglich. Aber ich zeige Ihnen noch eine andere Zahl. Das Bild zeige ich Ihnen, hat mehr so nicht viel zu tun mit äh, Energiewende. Und zwar ist mir das passiert als Ingenieur: wunderbares Fachwerkgebäude. Äh, als ich noch im Beruf war, mussten wir in Berlingen, das ist am Untersee, ein Haus verschieben, weil es im Weg war. Jetzt war es war historisch, deshalb durfte man es nicht abbrechen, man muss es verschieben. Und die Firma, die das machen musste, die wünscht eine Besichtigung. Das ist klar, er muss ja wissen, wie ist die Konstruktion, damit er das Konzept der Verschiebung machen kann. Und ich bin mit dem da das Haus rauf und runter. Und am Schluss hat er gesagt, ist Ihnen auch etwas aufgefallen? Ja. Nein, so konkret nicht, hat er gesagt, jetzt gehen wir noch mal schauen. Da sind wir unter das Dach, also es ist nicht das Gebäude, aber es geht einfach ums Prinzip. Und da hat er gesagt, schauen Sie mal hier und hier und hier, da fehlt ein Balken. Irgendjemand hat da Balken rausgesägt. Niemand weiß warum. Da hat er gesagt, das sei ihm schon mehr aufgefallen in historischen Gebäuden, dass da Balken fehlen. Er hatte dann das Gefühl, dass der Grund sei, wenn es kalt war, die Leute, kein Holz mehr, dann hat man sich bedient. Ja, Warum sage ich Ihnen das? Das europäische Stromnetz ist natürlich ähnlich diffizil wie so ein Fachwerk. Und wenn Sie jetzt hingehen und da den Stecker ziehen und da einen Stecker ziehen und da einen Stecker ziehen, ja, das können Sie nicht ewig, also wir haben jetzt ein Atomkraftwerk abgestellt, die Deutschen haben nach Fukushima drei, jetzt sind sie wieder dran, Kernkraftwerke wegzunehmen, Nein, dieses Jahr, also man sägt jetzt laufend der Balken raus. Aber das, das kommt nicht gut, das kann nicht gut gehen. Also das müssen Sie sich im Kopf behalten. Dann auch noch interessant, Bezüglich der Energiewende, ich werde jetzt oftmals auf Deutschland zurückgehen, weil die sind uns 20 Jahre voraus. Also was dort gut läuft oder schlecht läuft, das können wir sehen und sollten es, eigentlich, sollten es uns merken und nicht so tun, als ob wir vom Ganzen gar nichts wüssten. Es sagte am 12. Februar 2019, Angela Merkel, wenn wir so weitermachen, werden wir scheitern, sagte sie. Sie machen so weiter, es wird nichts geändert. Sigmar Gabriel, auch eine bekannte Größe. Er hat, als er noch Wirtschaftsminister war, sagte er einem Vortrag vor Photovoltaik-Menschen, die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor dem Scheitern steht. Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die Komplexität der Energiewende unterschätzt haben. Und ich denke, das ist der entscheidende Satz, wir haben alles unterschätzt, es wird alles schön geredet. Also man ist nicht gewillt, die Sache fertig zu denken. Also jeder kennt die orientalischen Märchen mit den fliegenden Teppichen. Und die Märchen, die hören sich sehr schön an, man stört sich nicht daran. Und sobald man das Märchen auf die Bühne bringen will, dann merkt man, dass das mit dem fliegenden Teppich nicht so recht funktionieren will. Also das heißt, wenn man eine Idee hat, ist das Erste auf das Reißbrett damit und dann rechnet man es durch und dann sieht man, ist es eine Vision, ist es eine Illusion oder ist es nicht möglich. Und die heutigen Politiker weigern sich standhaft, die Sache auf das Reichsbrett zu bringen. Ich weiß nicht, weil, ob sie überfordert sind oder ob sie nicht in der Lage sind, die Sache fertig zu denken. Ich sage das ziemlich hart, aber es ist leider so. Pressekonferenz von der Simonetta Simaruga. Da ging es noch um die Stromversorgung und da macht sie uns eigentlich schon ganz sachte darauf aufmerksam, dass es Schwierigkeiten geben wird. Im Winter ist mit Engpässen zu rechnen. Ja warum? Der Bundesrat plant strategische Energiereserven. Können Sie sich was vorstellen? Keine Ahnung. So ein Anpassungen und Flexibilität sind gefragt. Ja, was heißt das? Also sie können nur noch waschen, wenn die Sonne scheint. Oder wenn der Wind weht. Und wenn weder der Wind weht, noch die Sonne scheint, dann müssen sie in die Ferien, weil sie, können, sie müssen flexibel sein. Das, das heißt das. Und sie merkt jetzt, dass es nicht geht. Und jetzt zieht man in Betracht Gaswerke als Überbrückung zu bauen. Aber es kommt mir dann vor, wie wenn die Brücke weniger lang ist als der Fluss breit. Dann kommt es nicht gut. oder? Und da haben wir hier, als, die, als, die Abstimmung, als sie die Abstimmung über das CO2-Gesetz eröffnete, da war der erste Satz, es brauche einen Kraftakt von 100 Milliarden Franken. Und im Abstimmungsbüchlein 40 Franken pro Haushalt und ja. Ja, so kann man schon ja stimmen. Aber wenn man den Leuten reinen Wein eingeschenkt hätte, dann wäre das Energiekonzept 2050 schon bachhaft. Und wenn Sie die 100 Milliarden umrechnen auf einen vierköpfigen Haushalt, dann gibt das 48.000 Franken pro Haushalt. Und das ist doch etwas mehr als 40 Franken. Also so wir politisieren. Und äh, das wird in Deutschland äh, diskutiert. Also trotz, äh, es gehen mehr Windräder aktuell vom Netz in Deutschland, als das aufgeschaltet wird. Und der Grund ist der, sie, haben, sie bekommen zwei, während 20 Jahren Subventionen und nach 20 Jahren läuft das aus. Und viele Windräder bekommen nun nichts mehr und Unterhaltsarbeiten wären jetzt fällig, also die Rotoren, die Flügel, die laufen nicht ewig, nach 20 Jahren müssen die ausgewechselt werden und deshalb werden aktuell mehr Windräder vom Netz genommen als aufgeschaltet. Nun ist es so, wenn Sie ein Windrad aufstellen, heißt das noch lange nicht, dass Sie dann Strom haben wenn kein Wind geht, dann haben sie Pech gehabt. Und die erste Frage müsste doch eigentlich sein, haben wir genügend Wind in der Schweiz? Es fällt doch auf, dass Deutschland, 90 Prozent aller Windräder, ist an der Küste oben und nicht unten im Schwarzwald. Da gibt es auch einzelne. Und da sehen Sie die Windkarte von Deutschland und rot. Küstenbereich, da hat es ordentlich Wind und je weiter, dass sie runterkommen, umso weniger Wind hat es. Und wir sind halt da, wir sind nicht da oben. Also wir müssen damit leben, dass wir bedeutend weniger Wind haben, als die Deutschen an der Nordseeküste. Das ist noch die Karte Baden-Württemberg, das deckt sich alles und das ist die Schweizer Karte. Und wenn Sie schauen, das ist der Bereich, wo es am meisten Wind hat. Das sind etwa fünf Meter in der Sekunde. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 18 Kilometer in der Stunde. Und zwar Durchschnitt. Also das ist Durchschnitt übers Jahr. Und da an der deutschen Nordseeküste ist das Doppelte. Ist das Doppelte. Aber die Konsequenz, die muss man natürlich kennen. Die ist nicht so harmlos, wie man meint. Vom Bremsweg wissen Sie. Vielleicht noch von der Fahrschule her, dass der Bremsweg im Quadrat zur gefahrenen Geschwindigkeit zunimmt. Man sagt dem logarithmisch. Also wenn Sie doppelte Geschwindigkeit haben, haben Sie vierfache Bremsweg. Jetzt gibt es in der Physik gibt es ein Kapitel, die Strömungslehre. Und in der Strömungslehre gibt es das sogenannte V3-Strömungsgesetz. V steht für Geschwindigkeit meistens. Und 3 heißt nun hoch 3, also nicht mehr im Quadrat, sondern hoch 3. Wenn Sie den Faktor 2 haben zwischen 10 Meter in der Sekunde von der Nordseeküste, 5 bei uns, ist der Faktor 2. Da müssen Sie 2 mal 2 gibt 4, mal 2 gibt 8. Dasselbe Windrad an der deutschen Nordseeküste liefert das Achtfache. Von den Windrädern, die wir hier aufstellen. Ich weiß nicht, weiß man das oder will man das nicht wissen oder sagt man sich, ja, dann stellen wir halt noch viel mehr auf. Also, also dem müsste man sich stellen. Also das habe ich hier. Jetzt muss ich Sie noch mit etwas Technischem belästigen, aber das ist sehr wichtig. Also, das V3-Gesetz, das müssen Sie im Hinterkopf haben und die sogenannte Volllaststunde. Volllaststunde. Sie können auch googeln, um zu schauen, was die Volllaststunde ist. Das hat nichts mit dem Wirkungsgrad zu tun, sondern wie oft sind dann die Windräder oder wie oft sind Photovoltaikanlagen überhaupt in Betrieb. Also wenn es Nacht ist, haben wir keine Sonne dann reduziert sich das schon mal auf 50 Prozent herunter. Also während 50 Prozent laufen die Photovoltaikanlagen sicher nicht. Dann kommen noch die Bewölkung und weiß nicht was dazu. Dann geht es noch runter. Und jetzt gibt es eine Berechnungsmethode, mit der man die Auslastung von so Anlagen berechnet. Also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Eierkocher. Jetzt die Auslastung des Eierkochers ist doch relativ klein auf die Stunden einer Woche. Da haben sie vielleicht eine halbe Stunde. Im Gegensatz zum Kühlschrank. Der Kühlschrank, der läuft immer. Also da haben sie eine Auslastung von 100%. Prozent. Und das jetzt macht man so, weil der Wind geht mal mehr, geht mal weniger. Da gibt es mal etwas mehr Strom, etwas weniger. Und jetzt nimmt man die Strommenge, die ein Kernkraftwerk, ein Kohlekraftwerk oder ein Windrad produziert im Jahr, das sind Kilowattstunden. Dividiert man durch die Anzahl Stunden eines Jahres und dann kommt als Ergebnis Stunden heraus. Und wenn Sie das mit den Windrädern machen, ich habe alle 36 Windräder der Schweiz nachgerechnet, da kommen Sie etwa auf 1400 Stunden. Jetzt hat das Jahr aber 8.760 Stunden. Und daraus ergibt sich eigentlich die Auslastung. Und das sehen Sie hier. Da können Sie auch in Wikipedia nachschauen. Optimal wäre, wäre Geothermin, weil die funktioniert wie ein Kühlschrank. Da können Sie einschalten und dann läuft es. Dann die Kernenergie, die kommt auf. Eine Auslastung von 88 Prozent, da müssen sie mal Unterhaltarbeit machen, müssen sie wieder abschalten, Ist auch klar. Braunkohle hat etwas mehr Unterhalt und jetzt kommen die Windräder. Windräder Offshore, das sind die im Meer draußen, da hat es natürlich am meisten Wind. Die kommen auf eine Auslastung von 50 Prozent bezogen auf die installierte Leistung, damit sie das behalten können. Und dann kommt die Windkraft in der Schweiz auf 16 Prozent. Also die, von der installierten Leistung, die sie montiert haben, können sie lediglich 16 Prozent nutzen. Und die Photovoltaik, das ist die absolute Katastrophe. Das ist in der Impfpflicht von der Sommaruga. Also da haben sie jetzt 12 Prozent. 12%. Und mein Nachbar... Da hat der Photovoltaik auf dem Dach, der registriert das, er gibt mir immer in der Jahr die Zahl an und das liegt immer immer etwa bei 12 Prozent, nicht mehr. Und da kommt noch etwas dazu, da weiß die gute Frau Sommerrugger vermutlich auch nicht, also dass nachts die Sonne nicht scheint, das dürfte sich auch in Bern herumgesprochen haben. <lacht> <lacht> Aber... Sie, sie wollen ja während der Nacht auch Strom. Sie müssen ja, was machen Sie jetzt? Und das ist die Idee, dass man irgendwo Batterien im Keller platziert, dass wenn die Sonne scheint, füttert man die Batterie, damit man des Nachts Strom hat. Das ist nur ein Teil der Geschichte. Aber im Winter ist die Ausbeute von der Sonne nur ein Fünftel oder ein Sechstel gegenüber dem Sommer. Also da müsste sie... Das, was im Sommer anfällt, auch noch irgendwo lagern, damit sie es im Winter verbrauchen kann. Das geht nicht, funktioniert nicht. Wir kommen noch auf die Speicher zu sprechen. Hier nur noch einfach zur Verdeutlichung: das sehen Sie die Leistungskurve eines Windrades, das ist die Kurve und in dieser Kurve ist die V3-Gesetz versteckt. Also alle Leistungskurven der Windräder sehen genau gleich aus. Es kann sein, dass das eine etwas mehr bringt als das andere, aber die Leistungskurve, die untersteht dem Gesetz des V3-Gesetzes. Und hier die grüne Linie, das ist der, der Wind, den wir im Turgau haben, und das ist das, was wir an der Nordsee haben. Und Sie sehen da der brutale Unterschied, brutale Unterschied. Das ist etwas das achtfache. Weil die Wasserkraft, die, die brauchen wir zum Regulieren. Also wir haben eine Grundlast, das sind die Atomkraftwerke, die laufen durch. Und dann gibt es Spitzenstunden im Tag oder auch übers Jahr und das wird mit der Wasserkraft reguliert. Also wenn wir etwas mehr brauchen, dann können wir beim Wasser zugeben, damit diese, äh, diese Schwankungen aufgefangen werden. Also die Wasserkraft, die läuft nie durch mit Absicht, damit diese Spitzen berücksichtigt werden können. Jetzt da sehen Sie einen Traktor, der hat 500 PS, der ist 13 Tonnen schwer und hier haben Sie ein Windrad, die moderne Generation, 200 Meter und da unten ist maßstäblich der Traktor. Das kleine Ding da unten ist der Traktor. Jetzt leistet der Traktor gleich viel wie dieses Windrad. Also wenn Sie, das, wenn Sie den Traktor, das macht ja niemand, oder? aber wenn Sie den Traktor nehmen, nur den Motor, und mit dem Motor Strom wird erzeugen würden über das Jahr, da können Sie fast gleich viel Strom erzeugen wie diese 8000 Tonnen Bettern und Stahl. Also es ist unglaublich. Und das Problem ist, weil die Energiedichte die Energiedichte vom Wind ist Miserable, Katastrophe. Wasser ist besser, Wasser hat eine Energiedichte, die ist 800 mal schwerer, also haben sie viel mehr Power und bei Kohle haben sie noch mehr Power, also wenn sie da die Hand drauflegen. Und beim Uran, also beim Atomkraftwerk mit einem Kilo, einem Kilo Uran, da muss das... Dieses Windrad acht Jahre sich drehen, bis dieselbe Energie beisammen ist wie in einem Kilo Uran. Oder 2,4 Millionen Liter Öl steckt in einem Kilo Uran. Das hat man viel zu wenig. Und entsprechend groß sind die Dinger. Das ist nur, um den Wind einzusammeln. Nichts anderes, der schwache Wind oder der Wind, der keine Energiedichte hat. Da brauchen sie so Kolosser, um ein bisschen Strom zu erzeugen. Und dann auch noch Fläche, ich komme dann noch darauf zu sprechen, wie viel Platz die Windräder brauchen, um die Atomkraftwerke ergänzen zu können. Jetzt hier habe ich, habe ich halt noch Dorgabe, also ich habe die das ist ja nicht so schlimm, oder? Also bei uns im Thurgau ist man dran, der Ka jeder Kanton ist aufgefordert vom Bund, Standorte zu bestimmen, wo man Windräder aufstellen kann. Und im Thurgau hat man jetzt drei. Und Mit diesen drei Standorten kann man 25 Windräder aufstellen. Aber um den Atomstrom zu ersetzen, den wir Thurgauer brauchen, bräuchte es 184 Windräder, völlig gestört. Also es ist unmöglich im Torgau 184 Windräder aufzustellen, dann haben sie noch keine Tonne CO2 eingespart. Sie haben lediglich den sauberen Atomstrom ersetzt durch die Windräder. Und bezogen auf die Schweiz bedeutet das, zwischen 5.000 und 6.000 Windräder wären nötig, um unsere Kernkraftwerke zu ersetzen. Und wie viel haben wir? 60. 60. Also, es ist, ist unmöglich. Also, das ist eine Illusion. Ja, das Wasser brauchen wir. Ja, das Beste wäre, wenn wir noch mehr Wasserkraftwerke bauen können. Aber das ist vermutlich auch nicht durchführbar. Also, die Wasserkraft ist eigentlich ideal, weil man kann sie einsetzen, wie man will. Und das ist der Haken bei Wind und Sonne. Sie können Wind und Sonnenenergie nicht einsetzen, wenn Sie es wollen. Sie müssen, ihre, sie müssen Ihren Lebenswandel dem Wind und der Sonne anpassen. Und das geht nicht, oder? Das geht nicht. Und das Wasser ist ideal, weil Sie können da fein justieren und das ist eigentlich das Erfolgsmodell der Wasserwerke bis dato. Also jetzt haben wir 40, 50 Jahre, da liefen die Kernkraftwerke durch, weil die können sie auch nicht so fein regulieren. Wenn sie laufen, dann laufen sie, aber mit dem Wasser können sie genau anpassen. Aber wenn es zu wenig regnet, haben wir auch mal ein Problem. Also die, jetzt die Speicherung, die Speich das ist das große Problem. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie, wenn, Sie beziehen, wenn Sie Strom beziehen, dann muss irgendwo muss der Strom erzeugt werden, damit Sie ihn beziehen können. Und das muss in ganz Europa, das muss genau im Gleichgewicht sein. Permanent muss ein Ausgleich stattfinden oder die, die Waagschale stimmen zwischen dem, was produziert wird und zwischen dem, was konsumiert wird. Jetzt, wenn es zu wenig Strom hat, ist es nicht so, dass einfach etwas weniger Strom aus der Steckdose rauskommt. Das ganze System fällt zusammen, weil das Stromnetz, das ist Wechselstrom auf 50 Hertz ausgelegt, und die 50 Hertz, die müssen jederzeit gewährleistet sein. Wenn es 49 Hertz runterfällt, dann ist schon Blackout. Also 49,7 geht noch, aber was drunter ist, wirkt kritisch. Da müssen Sie zu Beginn abschalten. Es ist nicht so, dass einfach etwas weniger kommt. Das ist das Problem. Und es ist ja ganz normal, also Besitzer mitunter die benutzen das Regenwasser, ja das Erste, was sie machen, ist irgendwo einen Tank installieren, damit wenn es regnet, dann geht das Wasser in den Tank und wenn man es braucht, dann kann man es holen. Und wenn man Windräder aufstellt und Sonnenenergie, dann müssen sie das auch so lösen, auch so lösen. Sie müssen Speicher haben und dann können sie den Strom dort speichern und wenn sie ihn brauchen, können sie ihn holen. Also wenn... Wenn der Architekt hier den Tank vergisst, dann können Sie den Garten nicht spritzen, wenn es äh, trocken ist, weil Sie haben kein Wasser. Da können Sie den Garten nur spritzen, wenn es regnet. Aber das macht keinen Sinn, oder? <lacht> ja, aber äh, es, äh, es wird zu wenig diskutiert. Man blendet das aus, schön schwatzen, schön reden. Und das habe ich hier versucht. Das ist ein ganz labiles Gleichgewicht zwischen dem, was produziert wird und zwischen dem, was konsumiert wird. Also vor einem Jahr war es so, am 8. Januar, dass das europäische Stromnetz fast zusammengebrochen wäre, weil in Rumänien hatten sie ein Problem. Und da gibt es viele Stationen, die nichts anderes machen, als laufend das System im Gleichgewicht zu halten. Und wenn man nicht hingeht und den Stecker sie da und da und da, also das kommt gar nicht gut. Dennoch zu den Speichern, also der größte Speicher, den es gibt, der ist im Volketschwil, der sieht so aus, auf einer Fläche von etwa 450 Quadratmeter hat eine Kapazität von 7,5 Megawattstunden. Im Vergleich zu Gösgen, Gösgen liefert in 27 Sekunden, was in diesem Speicher steckt, also da können Sie, Sie können das nicht speichern. Also mit Trockenspeicher, da können Sie vergessen. Das mag vielleicht sein in einem Einfamilienhaus, wo nicht so viel los ist, da mag es das gehen. Aber Grund, oder wenn irgendwo ein Blitzschlag ist oder so, wo es einen Ausfall gibt, da können Sie mit so einer Batterie das überbrücken, dass die Systeme nicht zusammenfallen. Aber zu glauben, mit Trockenbatterien, Firmen, Produzenten, zu versorgen, das ist nicht möglich. Deshalb macht man in Deutschland solche Becken, sogenannte Pumpspeicherbecken, das ist eines der größten hier in Deutschland. 40 haben sie, 400 müssen sie haben. Das ist eine Illusion, bringen sie nicht an. Und zum Vergleich Göschen und dieses Pumpspeicherbecken, also Göschen liefert die Nachtstunden, Stunden, was in diesem Becken steckt. Und dann gibt es noch den Wasserstoff, also auf das müssen wir jetzt weiter nicht eingehen. Jetzt möchte ich Ihnen nur sagen, was das praktisch Der Ingenieur bringt die Sache immer auf das Reißbrett. Also man will wissen, wie es, wie es funktioniert. Das Optimum wäre eigentlich das, das Windrad dreht sich, geht ins Netz und wenn man bügeln möchte, dann hat man den Strom. Das wäre eigentlich das Simpelste. Das kostet nicht so viel, oder? Aber weil sie den Strom speichern müssen, brauchen sie das. ich habe Ihnen gesagt, Windräder haben eine Auslastung von 16, 17 Prozent. Also Sie müssen sich vorstellen, sie haben eine Literflasche, aber nur 16, 1,6 Deziliter drin. Jetzt, wenn Sie ein Liter Wasser möchten, müssen Sie sechs solche Flaschen haben mit 1,6 Deziliter. Mit anderen Worten, Sie brauchen diese zusätzlichen Windräder nur, um den Speicher zu füllen, damit, wenn kein Wind kommt, dass Sie denn ständig Strom haben. Und dann läuft das über sein Pumpspeicherbecken, also der Strom, den Sie da haben, da pumpen Sie mal Wasser rauf und dann haben Sie das Wasser da oben und wenn denn kein Wind geht, dann lassen Sie das Wasser wieder runter und da unten wird dann der Strom produziert. Und jetzt heißt es so schön, ja die Energie die ist erhalten, die ist einfach in Form von Wasser da oben, natürlich. Aber wenn Sie den ganzen Teil hier anschauen, was das kostet, damit die Energie erhalten bleibt, dann wird sie in den Schwindel liegen. Also das können Sie gar nicht bezahlen. Das ist unmöglich. Also das ist wichtig dass sie das wissen. Und dann, das ist noch das Neueste Wasserstoff. Also mir merkt es langsam, dass das mit der Speicherung nicht geht. Man hat das Gefühl, ja, Bumspeicherbecken, aber das können sie fast nicht zahlen. Und jetzt meint man, mit Wasserstoff könne man das Problem lösen. Man kann das, nur muss man sich fragen, die Wasserstofftechnik, die ist ja... 100 Jahre alt, das wäre eigentlich theoretisch wieder dasselbe. Von der Idee her, super, man trennt das Wasser mit Wasserstoff und den Sauerstoff trennt man, dann hat man den Wasserstoff und wenn man die Idee wieder zusammenbringt, dann entsteht eine Verbrennung. Und der Rauch und der Stank ist Wasser, also null, null Emissionen, das wäre eigentlich das Optimum. Aber wenn Sie es dann in der Praxis versuchen zu machen, dann wird es dann kompliziert. Also es fängt schon an, Sie müssen 40 Prozent, wenn Sie 100 Prozent Strom investieren, um das Wasser trennen, dann können Sie nachher 60 Prozent, Sie nutzen. Und wenn Sie die, das mit, Wasser, mit Windrädern machen, die eh schon um das Vierfache subventioniert werden, einen Verlust von 40 Prozent einfahren, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und jetzt hat das Wasserstoff hat ziemlich Probleme. Das ist einer der feinsten Stoffe, den Sie haben. Wenn Sie einen normalen Autotank füllen mit Wasserstoff und das Auto ein paar Tage rumsteht, dann ist der, äh, der Wasserstoff weg. Das geht durchs Material, durch. Und wenn Sie es verflüssigen wollen, wenn Sie es verflüssigen wollen, da müssen Sie auf minus 250 Grad, damit Sie den flüssigen Wasserstoff haben. Aber man kann sich vorstellen, was das noch für Energieaufwand braucht, um das so zu lösen. Und dann bleibt noch die Wasserstoffbrennzelle. Haben Sie vielleicht schon gehört. Man, das ist die Idee, aber das wird auch nicht funktionieren. Also die Idee ist, den Wasserstoff... Man kann ja bei einem Auto nicht einen riesen Ballon aufs Dach tun, damit er den Wasserstoff hat. Man muss ihn komprimieren. Man kann den Wasserstoff komprimieren. Und jetzt wird der Wasserstoff, wenn es von der Produktionsstelle bis zur Tankstelle auf 300 bar komprimiert. 300 bar ist gewaltig. Und wenn Sie dann mit dem LKW an der Tankstelle sind, dann wird es von 300 auf 700 bar komprimiert. Und wenn Sie den tanken, dann tanken Sie Wasserstoff mit einem Druck von 700 Bar. Also das ist wie eine Bombe, wenn sie da irgendetwas passiert, dann fliegt alles in die Luft. Und da können Sie sich vorstellen, dass da viele Verluste passieren, bis das Ganze komprimiert wird. Und dann haben Sie den Wasserstoff, äh, wo ist der Tank? Da. Da ist der Dank. also das ist ein Gefäß, da haben wir etwa 5 Liter Platz, aber weil es um den Faktor 300 komprimiert ist, kommen sie ziemlich weit. Aber sie können den Wasserstoff nicht in einem Verbrennermotor tun, das geht nicht. Sie, jetzt löst man das Problem so, dass man eine kalte Verbrennung macht. Das ist die Wasserstoffbrennzelle, das passiert da drin. Da wird der Wasserstoff und der Sauerstoff ganz langsam zusammengebracht, ohne Explosion, und dann entsteht Strom. Es entsteht Strom und der Strom, der geht in die Batterie. Und dann funktioniert das Auto wie ein Elektromobil, aber statt dass Sie den Strom tanken wie bei einem E-Mobil, tanken Sie Wasserstoff und Sie machen den Strom selber. Und die Wasserstoffbrennzelle braucht ziemlich viel Platin damit das funktioniert und deshalb kostet so ein Auto etwa 70.000, 80.000 Franken. Und für die Verbrennung können Sie es nicht brauchen, wegen des Problems, die Röhren, die nicht dicht sind. Und Sie müssten ein separates Gasnetz aufziehen. Sie können, Sie können das nicht mischen mit dem normalen Gas, das Sie in den Haushalten haben. Sie können da auch nicht Ofenmaltine nehmen und Bier reinschütten und dann trinken. Das funktioniert nicht. Entweder haben Sie so oder anders. Und dann kommen noch Ideen. Ja, in, äh, wir machen den Wasserstoff in Afrika, in der Wüste, was viel Sonne hat. Da lohnt es oder? Ja, die Sonne haben Sie schon, aber woher nehmen Sie das Wasser? Die haben ja selber schon zu wenig Wasser. Die haben das Wasser gar nicht. Und wie bringen Sie denn den Wasserstoff? von Libyen und von Syrien nach Deutschland. Da haben sie noch politisch heikle Landschaften, also das das kennt sie Aber da überlegt sich kaum jemand, das ist jetzt der Hype, Wasserstoff, wir machen es mit Wasserstoff. Man kann es schon machen, aber es ist nicht bezahlbar. Es ist nicht bezahlbar. Und dann noch das Netz, langsam komme ich zum Schluss. Ist auch kein Problem. Jetzt haben wir Kernkraftwerke, ziemlich konzentriert, Staudämme und das ganze Stromnetz ist so aufgebaut, dass von, von der Produktion wird das verteilt bis zu Ihnen zum Haus. Und da gibt es verschiedene Hochspannungsleitungen, da haben Sie 360.000 Volt. Dann geht es vielleicht runter in ein Dorf oder in einen Weiler, da haben Sie noch 40.000 Volt und dann noch die Feinverteilung im Dorf. Und da haben Sie dann 380 Volt. Jetzt, wenn Sie in dieser Gegend Windräder aufstellen, dann müssen Sie den Strom, der hier produziert wird, in dieses Netz hineinbringen. Das, kann, das funktioniert praktisch nicht. Am besten ist, wenn man es mit Autobahnen vergleicht, das habe ich auf der nächsten Folie, da sehen Sie, wie die die roten Netze, das sind die Hochspannungsübertragungen. Das ist wie bei der Autobahn. nice. Und dann wird es feiner. Und wenn Sie da irgendwo Strom produzieren, dann passen diese Netze nicht mehr. Und diese sind viel zu groß. Und da muss es auch noch von der Spannung her passen. Es ist nicht wie Wasser, dass Sie da herumreichen können. Und die, wie heißt das, Schweizerische Elektrizitätsunternehmen hat vor im Jahr 2012 schon auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Das interessiert niemand. Also das heißt, wenn Sie die 6.000 Windräder der Schweiz aufgestellt haben und nachts um 12 Uhr in Betrieb nehmen, passiert gar nichts, weil danach hat es praktisch kein Wind. Und wenn es noch Wind hätte, funktioniert es nicht, weil Sie keinen Speicher haben. Und dann, wenn Sie einen Speicher noch hätten, funktioniert es immer noch nicht, weil die Netze nicht angepasst werden. Aber das scheint niemand zu interessieren. Noch etwas zum Schönreden. Da wird irgendwo eine Firma, sagt ja, wir haben das Dach voller Photovoltaikanlagen, 300 Haushaltungen können wir betreiben. Es stimmt halt nicht, also wenn sie 300 Haushaltungen hier anschließen und es dunkel wird dunkel, dann ist es fertig. Es ist eine Muggelpackung. Es mag sein, dass der Strom, der hier produziert wird, übers Jahr reicht, um 200 oder 300 Haushaltungen übers Jahr zu versorgen. Aber sie möchten zu jeder Zeit Strom und da funktioniert es nicht. Und dasselbe ist äh, da. Also, möchte sich nicht weiter. Dann, das ist auch so ein Hype, der einmal kommt. Mutze haben Sie vielleicht in den Zeitungen gelesen, da hat irgendeiner ist auf die Idee gekommen, man könnte bei den Staudämmen sofort die installieren. Ja, die Idee ist gut. Und dann in der Zeitung steht, die Zukunft der Stromversorgung liegt in den Bergen. Und dann geht man auf die Landeskarte und schaut, wo sind denn die Staudämmen in der Schweiz. Es hat etwa 20 Stück. Aber die sind alle nach Norden ausgerichtet. Der Mutsee ist der einzige Staudamm, der Richtung Süden ausgerichtet ist. Und alle anderen sind Richtung Norden und meistens auch in einem Einschnitt. Also ich kann mir vorstellen, die haben den ganzen Tag keine Sonne. Aber man liest den oh, Jo, ja, der liegt in den Bergen und jeder denkt, ja, jetzt haben wir, es sind immer so Strohhelme, an denen man sich äh, klammert. Jetzt noch zu Deutschland. Deutschland hat, ist uns 20 Jahre voraus. damit müssen Sie sehen, was die schon alles gemacht haben. Also die Photovoltaik von Deutschland ist so groß wie die Fläche vom Bodensee. Das sind 540 Quadratkilometer. Dann haben Sie für Biotreibstoff machen Sie auf 40.000 Quadratkilometer. Das entspricht fast der Fläche der Schweiz. Da wird Mais angepflanzt, kein Tier, nichts, damit man Biosprit machen kann. Es fehlen über 400 Pumpspeicherbecken und die aufgelaufenen Kosten, die dürften jetzt in der Zwischenzeit gegen eine Billion sein. Und ich habe Ihnen gesagt, die Sommeruga hat gesagt, 100 Milliarden. Und das passt jetzt sehr gut zusammen, weil Deutschland ist zehnmal größer als wir. Und wenn Sie eine Billion investiert haben, dann heißt das für uns 100 Milliarden. oder? Also die 40 Franken, ja, das können Sie vergessen. Dann haben Sie den teuersten Strom von Europa. Und das ist noch der beste, weil Sie Atomkraftwerke abschalten und dermaßen viel investiert haben für, Energiebare, für Erneuerbare, aber im CO2-Haushalt haben Sie nichts erreicht. Und Sie wurden im Juni von der EU kritisiert, trotz dieser gewaltigen Übung, weil der CO2-Ausstoß in Deutschland nicht runterkommt, weil sie die Atomkraftwerke abschalten. Und die Deutschen brauchen etwa das Doppelte am CO2-Ausstoß gegenüber uns. Sie haben 9 Tonnen pro Person und wir etwa 4,5 pro Person und Jahr. Das ist noch die fast letzte Folie, da sehen Sie die Strompreise. Dänemark, Deutschland, also da kostet der Strom in Deutschland über 30 Rappen pro Kilowattstunde. Bei uns sind es zwischen 15 und 20. Und sie jammern jetzt, weil das geht noch mehr hoch. Das, das fängt erst an, das fängt erst an. Und gelb ist, sind die eigentlichen Gestehungs Gestehungskosten und rot, das sind nur die Abgaben. Und der Rehbert hat es gesagt, also man zielt jetzt darauf, zum Umverteilen, man zieht es den Leuten nicht direkt aus dem Hintern, sondern man macht Umverteilung. Aber per saldo ist das der rote Betrag, also zwei Drittel der Kosten haben mit, dem Strom, mit der Stromproduktion gar nichts zu tun. So? Das war's. Das war's.